und willkommen. Mein Name ist die RP und ich bin euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros Ultimate. Ja, immer noch hier im Schloss Dracula oder äh, wie auch immer das Dingen heißen in Castlevania. Ähm, da unten ist noch Akuma, den ignorieren wir mal gekonnt. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Wir schauen natürlich immer noch Simon und ja, hier wird der nächste Gegner. Ähm, ich möchte aber kurz ein paar Geister hier. Äh, und zwar mal wieder ein paar neue glaube ich ich glaube er ist neu ne? machen wir mal ich hoffe, natürlich erst neu naked snake wird zu big boss ich glaube den hatten wir auch schon dreck man ich weiß das doch nicht so er ist jedenfalls neu selgius und wenn er sich zu das entwickelt, was ich denke, dann ist hat ein riesiger Spoiler für Fire Emblem Radiant Und ja, das ist ja ja der Schwarze Ritter. Das ist ein riesiger Spoiler eigentlich für das Spiel. Und die packen das hier einfach so rein. Ja, was soll's? Wie viele Dinger brauchen wir hier noch? Wir haben erst 19. Ich weiß nicht, was wir als nächstes hier lernen wollen. Ich glaube, das hier ne, metall Metallschreck Smash Vergifter. Ja. Ich da drum wir uns. Aber erstmal. Machen wir alles fertig, was uns in den Weg kommt. Level 2. Gegner heißt durch Schildeinsatz. Hey, Richter, was geht? Komm her. sind so klein, oder? will ich mir nur ein. mein Gott Ich scheine irgendwie die Schilde von allen irgendwie so schnell zu durchbrechen. Wo er kommt hat habe ich irgendwie im Wissensbaum irgendwie was habe ich den als letztes geholt. Keine Ahnung. Aber irgendwie scheinen jetzt meine aufgeladenen Smash Angriffe jedes Mal irgendwie die Gegner zu dann in den Schild aufrecht haben irgendwie krass ist. Da nennt so eine Kette, das ist eine Kette. Nachmal nicht in meiner getroffen. Okay, äh. ich weiß nicht wieso es auf einmal so einfach ist. Ich meine, mit 1 und 2 Gegner sind dann aber trotzdem. habe ich denn ausgerüstet hier? Heilung, da hat doch nichts mit Dingen zu tun. damit habe ich denn als letztes noch mal geholt hier? ich allgemein stärker wenn ich irgendwie mehrere sachen hier hole oder das hier das kann auch sein jetzt habe ich dauerhaft eine oder das ne, das habe ich als halt jetzt geholt genau keine ahnung wir machen das mal weiter äh, habe ich so, und ich will mal sehen ob das was ich herausgefunden habe stimmt. und das ist jetzt darunter gefallen glaube ich gut dann machen wir es mal hier äh. okay. hm. und jetzt was kann gar nicht nach links laufen merke ich hier kann ja euch nach links laufen hier ganz da links okay was damit ich muss hier durch nee, kann ich nicht weit wir machen halt müsste das Ding umdrehen, dann geht das Ding direkt nach oben. Ah, ich kann hier. Boah. Ja, jetzt sehe ich. Da so, das bringt nichts, glaube ich. So, da machen wir den kaputt. Dann machen wir das kaputt. war aber alles kaputt. Zahlen es verbraucht und einen neuen Weg offenbart. Oh, jetzt kann ich gar nicht mehr den Hebel da oben. Ich kann ich gar nicht mehr betätigen. Das ist er so leise? Ich das nicht. So, werwolf, ja, komm. Gegnerische physische angriff sind stärker. Ich habe keinen Bock, mein Geist jetzt zu ändern. Wer wohl jetzt irgendwie größer oder bin ich mir halt noch ein? Der hat er zurückgeworfen. Von die ersten kämpfe waren nur so einfach. dieser besser da ja, schon wieder gibt es ja jetzt einfach nicht bei euch gegnern ja nicht so lange Ey, jedes mal wenn ich irgendwas werfe, dann setzt er direkt sein schild ein Boah. Der hat es noch nicht cool. Gibt doch nicht jedes einzelne Mal, wenn ich was geworfen hat, der immer sein Schild aktiviert. So, guck mal mal. Boom. Ich glaube da oben links ist schon der Boss, ne? So, Robin. Mm, mm, mm, mm, mm. Nach all den Angriffen ne? und ja, nur neun Prozent, das kriege ich irgendwie nicht auf Reihe. Oh, ich habe dein Feuer gepeitscht. Was machst du jetzt? Oh nein, oh, du bist. Na ja gut. Warum kann ich meine Dings nicht einsetzen? Meine Flasche. kann meine Flasche nicht einsetzen, bezahlt. jetzt. Bring sie ganz über mir, ne? Tschüss. Ein Finger weg mit dem Teil. So, sehr gut. Sehr gut. Tschüss aus der Robin kämpft nun mit da rein. Oh. So, was mich jetzt wundert. Ich kann man euch dahin? Okay, dann müssen wir halt weitergehen. Alle Kart, Level 4 natürlich. Helfertrophäen machen ja das Leben schwer. Oh nee. Für Helfertrophäen sind auch nicht mehr so stark. Ich hau dich schon mit zwei Schlägen weg, also. Naja, alle kann ist eine Helfertrophäen, stimmt. Ja, schon jetzt beinahe weg. Tschüss. Bin jetzt schon weg. Ist eigentlich ziemlich brutal wird der alles an sachen werfen kann Kannst kannst ja wirklich jede, auf jede bewegung kannst du damit reagieren mehr oder weniger der panzer power oh. torte oder kuchen oder war. Was so B. Oh, wir brennen beide. Da sind wir beide einfach nur so heiß. Ja. Warum deine Fähigkeiten einsetzen, wenn du? Warum deine Peitsche einsetzen, wenn du so ein blöde knarre einsetzen kannst? Ach ja, ich kann ja zweimal meine Dinge einsetzen. <lacht> entweder auf jetzt raus oder gleich. Ist mir eigentlich egal. Okay, jetzt. Schön. Schwer danke für Plus. Sehr gut. Das ist das was irgendwo hat so, ist da irgendwas noch? ne? was ich mir gedacht habe ist, das Ding kann man umdrehen. Dann geht die Kohle cool nach unten. Aber wird es ja irgendwie auch nicht bringen. Wozu ist das Ding hier? Was kann hier drauf schießen ich meine das ding wird ja nicht umsonst da sein oder da konnte man hier ja mit dem hebel umdrehen ne? Aber wozu da macht das ding ja kaputt ne? also nehme ich mal man muss ah. <lacht> das ist oh mein gott oh, bin ich blöd jetzt sehe ich das ding auch erst Boah. okay gehen wir mal runter müssen wir auch noch erledigen. fällt mir gerade ein. Also jetzt sehe ich erst, einmal mit dieser eigenen Kanone da drauf schießen kann. da so jetzt kann man da oben in Da war auch um Kämpfer, ne? Ja. Lass mich aber noch umdrehen. Vielleicht passiert ja noch irgendwann, wenn man das. Haben wir schon von Anfang an gewohnt oder? Was passiert eigentlich? Was muss man hier machen? Ich meine, das Ding kann man ja nicht umsonst hier umdrehen, ne? Jetzt sehe ich erst. Na. Oh. Oh. Oh. Oh. mal. Verdammt, ich muss Akuma erledigen, um. Oh, Dreck. wird versuchen wir das. Werden wir schon schaffen, irgendwie. Äh, was kann er alles? Äh, Akuma, Spe äh, der, der, der, der gesenkte Sprungkraft für alle. Ich kann einfach nur Zeugs auf den werfen kommen. Ja, ich mache auch viel Schaden, also. Ja, ich wollte gerade ausweichen. Jetzt gemerkt habe, das ist nicht gut. Boah. ich immer treffen würde das wäre richtig gut weil wenn der mich einmal trifft dann ist vorbei er macht aber auch schaden mehr bringt ihn sowieso nicht um das ist auch ein problem mich diese Angriff nicht hochheilen. Ich kann einfach blocken. Stimmt. Oh nein, meine Dings. Oh Gott, komm. ja, okay, komm, das schaffen wir. Komm, das ist muss nur halt ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Ich heil mich durch meine Schilde und also was? Da habe ich nur nicht treffen lassen. Ah, sehr gut. Aua! da komm! Geh weg Geh weg habe ich gesagt. Nein. Was? Ich dachte, er ist ja zurückgeschlagen, aber das ist ja ein Nein, Mann. Oh. Und zwei Sachen. Nein. Lauf da auch noch oh ein. Gut, komm. Reim mich bitte hoch. Oh, nee. Nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. dass ich vor irgendwo treffen danke ja koma bekommen ja keinen effekt hat ne witzig ist ich glaube nicht dass dracula gegen jemand höchstwahrscheinlich kämpfen werden hier schwieriger ist kennen da ist ja der boss ich glaube wir stehen genau vor dem boss ich glaube nicht dass der stärker ist als das hier die katze ich höre aus einer katze ja <lacht> ich ja einer so ich habe gehört du magst feuer wo ich denke immer die tun hat dinge wieder zurückschießen wenn er zurückkommt weil da merke ich ja ja ich habe ein bumerang gott du magst feuer Gibt's einfach nicht. aber Spaghetti, glaube ich. Der wird. Ah. Geisel alles Bösen bin ich schon auf dem Bildschirm. Gut, dann gehen wir noch da rein und hauen Dracula platt. Also wir fertig, ne? Ich meine, wir sind ja fertig, ne? Kann natürlich sein, dass irgendwo noch Kämpfer so versteckt sind oder so, ne? Aber sehe ich dann halt nicht. Aber alles, was wir hier sehen, ist bisher bekämpft worden. So. Dann auf. Können wir irgendwas holen, was uns was bringen könnte. Fektor, Reflektor, smash Schutz. Äh. Sparen wir auf der tierne so. So, wir nehmen das Heilungsding, weil ich glaube, das bringt es am besten. Und akula ist nicht so stark, nur der hat zwei Formen halt. But... da im Monster, you don't belong in this world. Ich müsste, glaube ich, eigentlich Richter spielen für diesen Kampf, aber den habe ich ja noch nicht, ne? Oder? So, ich habe halt mich einfach hoch. Näher ich hätte eigentlich angreifen können, mache ich hier? Aber kann ich halt nicht blocken. Ja, sehr gut. heil ist richtig gut er ja, denkst sich auch gar ich habe mich voll geil. danke ich glaube die bosse sind jetzt nicht mehr problem ne? irgendwie überhaupt nicht mehr ja. Ja, ich könnte man könnte ja meinen ihr würde mal dings kommen hier. hier ist dracula thema das einzige das ich kenne dön nein! Den den den, den den den den den den Au, Blocken, ich lass... Ich lass... den den den den den den den den den den den den den den den den den den den Okay, ist gut. Ganz um aufhören mich mit jedem Angriff hier zu treffen. Er trifft mich hier echt mit jedem Angriff. Na komm. Wow, oh, Junge. ist Boah, das war knapp. Habe ich gesagt, die Bosse sind nicht mehr so schwer. Nicht, wenn ich mich die ganze Zeit treffen lasse, Da klar, auf Level 99 immer Evolution möglich. Da klar, zweite Form. Okay, ich dachte, der entwickelt sich zu denen dann, aber anscheinend nicht. Und das war eine Menge Lernjubel. Cool. So, noch eine Dungeon Welt, was auch immer abgeschlossen. Cool. So, wir haben bis jetzt alles erledigt, was uns in dem Weg kam, fand ich gut, finde ich gut. Es bleibt nur noch eine. Also falls da oben irgendeine ist, weiß ich nicht. Okay, ich wollte schon sagen, tun wir bitte eine Abkürzung schaffen, mit den ganzen Weg hier zurücklatschen. Cool, sie macht sich. Verdammt. Gut, haben wir ja alles abgeschlossen, hoffe ich. Dann auf zum nächsten. wird ist mir jetzt den hebel dann noch umstellen ey. Äh ja, super ich komme ja gar nicht durch Boah. ich muss trotzdem den langen weg machen es hat dem verein geile abkürzung ey. ich das kann ich trotzdem hier lang gehen. Hey, einen Moment mal, wie komme ich denn jetzt hier zurück? So war hey. raus, ja. Wir haben das schreckliche Monster ist nicht in dieser Welt, ist nicht in dieser Welt sein darf. Erledigt, da jemand habe ich auch schon alles kaputt gehauen. Also gehen wir zum letzten Dingen. Und zwar hier. Und ja, tun wir jetzt für die paar Minuten noch Simon spielen. Ne? So, da sind zwei Gegner. Zwei Gegner. Im Moment. Ja, und wie es dann weitergeht, keine Ahnung. Aber ich nicht auch noch was kommen oder Amy ein Hammer schwingt den um einiges länger. lauft lauftempo für Gegner. Ja, versuch mal. Er zeigt, dass ich auf dich werfe jetzt. was passiert jetzt ja toll mein Hammer geht kaputt ist klar und ich kann ihn jetzt nicht loslassen geil ist zwei ja wieder ich weiß nicht so vier dinger genau so viel brauche ich gerade für metall schräg weil brauche ich eigentlich jetzt nicht vielleicht wenn wir auch stärker wenn wir einfach nur ach komm was willst du in vielleicht werden wir auch einfach nur stärker wenn wir die Sachen so holen ne Smash Vergifter und luftangriff ist eigentlich beides gut aber ich muss noch viel erledigen bis sich das kriegen kann so haben wir ach da schon sagen Nee. mach mal das hier noch eine pandora kein link verbinde ich mit ein kommen spieler Los! ja weiter zu zweit gegen pandora gekämpft genau ach man ah, okay noah dies heiß, wenn die als wenn sie sich verwandelt okay Was haben wir noch alles haben wir erstmal die geister oder die hand erledigen ich glaube wir müssen sogar die hand erledigen ja machen wir noch Ist jetzt auch kein problem mehr ich habe crazy hand oder meister und alleine schon irgendwie mal problem waren aber haben wir jetzt ja und ich habe auch einen perfekten charakter für den äh, okay, ich habe keine ahnung wo ich war wegen den Explosionen. also war ja schon wieder geil er ja. Ja, versuchen wir jetzt noch mal Diesen Angriff kann ich nicht leiden, ey. weil ich den nie treffen kann, aber... Ich, ey, das ist so von... ich war doch anders umgedreht, man Ich hasse es, wenn das passiert. Das ist mir so oft mit Gennendorf und mit Captain Falcon immer passiert, mit deren Spezialangriff. Oh mein Gott. Mache doch jetzt nicht nervig als es eigentlich ist. Da ja, ich wurde getroffen, genau <lacht> ist klar. sehr gut, der trifft ja noch. Danke. Oh, sehr gut. Stirb Monster, du gehörst nicht länger in diese Welt. Okay. Hua. Das war einfach. Gut, ne? alles klar dann gehen wir mal weiter wir sind vier Gegner jemand da ganz oben wartet in der Welt auf uns ne Frosch und Schlange Judge okay Bins, alles klar, machen wir halt im nächsten Part, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich alles fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bei Super Smash Bros. Ultimate. Ciao!